Ja, und dann darf ich Sie nochmals herzlich willkommen heißen. Jetzt sind ja auch noch ein paar hinzugekommen. Wir haben heute die Schulung Online prüfen mit der Aktivität Test in Moodle als Einsteigerversion. Mein Name ist Stefanie Falk. Ich arbeite beim e-Learning Service seit etwa zweieinhalb Jahren und habe mich auf den Bereich Online jetzt spezialisiert. Ja, ähm, der Test in Moodle. Damit Sie sehen, was ich sehen kann und damit die Schulung auch hier im digitalen Zeitalter ein bisschen schöner gestaltet wird, werde ich Ihnen meinen Bildschirm freigeben. Währenddessen der Hinweis und die Bitte, dass Sie Ihre Mikrofons ausgeschalten lassen und ich werde regelmäßig kurze Pausen einlegen, dass Sie Ihre Zwischenfragen entweder per Mikrofon stellen können oder auch jederzeit gern im Chat. Ich werde dann darauf eingehen. Zu Beginn möchte ich Sie noch ein bisschen mit unseren Unterstützungsangeboten bekannt machen. Ja, also unseren Online-Prüfung-Infokurs haben wir hier als Angebot. Den Link habe ich Ihnen in den Chat gesetzt. Den finden Sie einschreibefrei über Moodle. Hier haben wir alle Informationen, Angebote, Hinweise rund um das Thema Online-Prüfung gesammelt. Sie sehen einerseits hier oben die neuesten Mitteilungen, weiterhin auch ein erstes. Video, Das ist speziell zum Thema Ilias, wie Sie dort einen Test erstellen und durchführen. Wie schon angekündigt, später wird dann auch diese Aufzeichnung hier online mit eingebettet werden. Wir aktualisieren diesen Kurs auch fortlaufend. Wir haben hier auch ein Forum mit dabei. Wenn Sie also eine Frage heute stellen, die ich vielleicht nicht ad hoc beantworten kann oder die Ihnen vielleicht auch im Nachhinein einfällt, können Sie gerne hier in dem Forum sich umschauen, Ihre Frage stellen. Vielleicht finden Sie aber auch schon die Antwort auf Ihre Frage hier mit dabei. Wir geben hier in dem Kurs weiterhin Informationen über den Prüfungsablauf und die Vorbereitung, worauf Sie achten sollten. Falls Sie vielleicht noch ganz unschlüssig sind, wie Sie überhaupt prüfen möchten, hilft Ihnen dieses Organigramm dabei. Und dann kommt auch der erste Block. Zum Thema E-Klausuren mit Ilias, wenn Sie sich also doch für Ilias entscheiden sollten, haben Sie hier eine Übersicht mit Hinweisen und Anleitungen. Und uns geht es ja heute speziell um den Test in Moodle. Das ist der nächste Blockbereich, wo Sie auch Hinweise und auch eine Anleitung sowie einen Beispieltest hier sehen. Dieser Beispieltest ist offen für alle. Sie können ihn also gern auch mal durchlaufen, wenn Sie möchten. Noch als zweiter Hinweis, unser lehre digital hilfe -Kurs ist wahrscheinlich schon allgemein bekannt. Trotzdem möchte ich hier auch gern verweisen, Sie erreichen den hier über diesen Button hier oben im Moodle. Hier verlinken wir auch auf den Online-Prüfungskurs beispielsweise und im oberen Bereich informieren wir über unsere Termine und Angebote in der nächsten Zeit. Dann möchte ich aber natürlich zu unserem Test gehen und würde mal meine Kamera ausschalten, damit Sie ein größeres Bild vor sich haben. Ja, wie erstellen Sie einen Moodle-Test? Ich denke, die Grundvoraussetzung ist Ihnen bekannt, aber vielleicht zu doch möchte ich zunächst Ihnen einfach mal zeigen, wie ein Moodle-Test denn aussehen kann. Deswegen habe ich mir diesen Beispieltest der Geografie mal hierher kopiert. Und zeige Ihnen mal kurz, wie es aussieht. Wir sehen schon, bei Beginn des Testes kann eine Versicherung erfolgen durch den Teilnehmer, dass der nachfolgende Test eigenständig, selbstständig ähm, durchlaufen, abgegeben wurde. Und das wird auf das Zeitlimit auch nochmal hingewiesen. So sieht dann die Testoberfläche aus. Sie müssen sich jetzt nur noch diese eine Option des Fragebearbeitens wegdenken, denn ich bin ja hier als Administratorin drin, Teilnehmer haben das natürlich nicht. Aber Sie sehen auch gleich hier in der Ecke gibt es die Option Frage zu markieren. Das kann ich mit Klick auf die Flagge machen, die sich dann auch rot färbt und Sie sehen auch rechts bei der Testnavigation, hier ist eine rote Ecke mit eingefärbt, was diese Markierung darstellt. Man kann auch hier sehen, 20 Fragen sind dann zu beantworten. Wir haben verschiedene Fragetypen in Moodle. Einerseits die Beschreibung, das kann man nicht wirklich als Fragetyp in dem Sinne ansehen, sondern vielleicht als Zwischentextfeld, wo vielleicht noch Informationen gegeben werden können. Mit Klick auf die nächste Seite kommen wir zur nächsten Frage. Das ist jetzt zum Beispiel eine Anordnungsfrage. Anordnungsfrage. Je leichter Hinweis, Sie sehen das auch, man sollte immer sagen, von wo nach wo sortiert werden soll. Denn gerade bei digital online durchgeführten Klausuren ist ja die Kommunikation während der Klausur doch erschwert. Versuchen Sie also möglichst alle eventuell Fragen schon in den Fragetext vorab zu klären. Ich denke zur funktionsweise Bearbeitung. Zum Lösen der Frage brauche ich keine Worte groß verlieren. Hier aber noch der Hinweis, Sie sehen, da es sich doch um einen richtigen Fragetyp handelt, sind hier auch die erreichbaren Punkte angezeigt. Man kann das aber auch deaktivieren, das zeige ich Ihnen aber später. Wenn wir hier auf die nächste Seite gehen, sehen Sie eine berechnete Frage, oder dann zum Beispiel ein numerischer Wert eingetragen werden kann. Es ähnelt so ein bisschen einer kurzen Freitextaufgabe. Hier haben wir eine berechnete Multiple Choice Frage, also ein Mix aus Multiple Choice und einer Berechnung, wo ein Ergebnis ausgewählt werden kann. Und Sie merken auch schon, wir haben das hier eingestellt, dass jede Frage auf einer neuen Seite angezeigt wird. Sie können das natürlich selber auch anpassen nach Wunsch. Wir empfehlen es Ihnen aber trotzdem, möglichst wenig Fragen oder im Idealfall wirklich eine Frage pro Seite das einzustellen. Das zeige ich Ihnen dann nachher, damit wirklich sich die Seite schneller lädt, natürlich weniger Inhalt, schneller laden, gerade wenn Ihre Teilnehmer nur über eine schwache, langsame Internetleistung verfügt, ist das sehr entgegenkommt. Weiterhin ist der Aspekt des Speicherns mit da. Der Moodle-Test wird jede Minute automatisch gespeichert, speichert aber zwischen, wenn die Seite gewechselt wird. Und vor allem sollten Sie aufgrund eben von Internetproblemen einem Teilnehmer eine Zeitverlängerung geben, wird das hier rechts, wo die verbleibende Zeit angezeigt wird, erst mit Klick auf eine neue Seite angezeigt. Ja, und hier sind wir beim Fragetyp Drag and Drop auf Bild. Gerade bei den Fragetypen, wie wir hatten, Anordnung und Drag and Drop, die hier noch im Nachhinein gleich alle kommen, bei diesen Fragetypen müssten Sie bitte unbedingt Ihren Studierenden weitergeben, dass keine mobilen Geräte verwendet werden sollten, weil es da zu Problemen kommen kann. Viele Geräte können das nicht. Ähm, sind nicht so programmiert, dass man damit die Aufgabe gut lösen kann, weil sie sonst immer in der Seite verschoben werden und das dazu auch noch nicht funktioniert. Also grundsätzlich ist sowieso die Arbeit an einem Laptop, Rechner, am Monitor viel besser geeignet, auch schon wegen der Größe. Dann haben wir hier auch einen Drag and Drop auf Text, also einen Lückentext quasi, wo die Lücke hier unten korrekt sind zugeordnet werden müssen. Beispielsweise so, man kann aber natürlich auch wieder das zurücknehmen und vertauschen. Dann haben wir noch Drag and Drop Markierung, das funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip, hier ist die freie Zuordnung möglich. Und auch zuletzt noch die Drag and Drop Zuordnungsfrage. Wie gesagt, alle Fragetypen für mobile Geräte eher ungeeignet. Wir sehen noch hier im Verlauf rechts oben bei der Navigation alle beantworteten Fragen, wo die Antwort gespeichert ist, haben hier unten so ein graues, ausgefülltes Feld. Zur Erinnerung, das rote Eckchen war eine Markierung von uns und dieses schwarz dick umrandete 7, das ist unsere aktuelle Frage und die noch nicht beantworteten sind hier weiß dargestellt. Wir haben dann auch noch eine einfach berechnete Frage oder auch eine Freitextaufgabe. Sie sehen hier, die Studierenden haben ein Textfeld mit Editor. Der kann unterschiedlich aussehen. Das stellt man bei den Profileinstellungen hier oben mit ein. Hier können also auch Formatierungen unterschiedlicher Art getroffen werden, teilweise auch Bilder und Dateien hochgeladen werden. Das zeige ich Ihnen im Anschluss, wenn wir eine Freitextfrage gemeinsam erstellen. Dann haben wir die Kurzantwort. Das ist eine kleine Kurzvariante des Freitextes. Wir haben hier eine Zuordnungsfrage, äh, wo hier die richtige Antwort mittels Dropdown-Menü zusortiert zugewiesen werden soll. Weiterhin haben wir auch wieder den klassischen Lückentext. Hier in der Variante, dass die Lücke manuell ausgefüllt werden muss. Wir haben aber auch die andere Variante, wo Sie schon Antwortmöglichkeiten für die Lücken vorgeben. Dann weiterhin noch ein Fragetyp. Also ähm, hier hat sich leider der Kollege verschrieben. Das ist eigentlich eine Single-Choice-Frage. Das müssen wir mal korrigieren. Denn gleich da dahin weiß, Sie sehen schon hier diese runden Auswahlfelder zeigen eine Single-Choice-Frage an. Sie sehen, wenn ich die Antwort wechsle, ist bloß eine Auswahl möglich. Bei Multiple-Choice ist das ein Viereck als Auswahlkästchen. Ja, die nummersche Frage, die hatten wir schon mal. Es gibt dann auch eine Variante der Single-Choice-Sache, der Single-Choice-Frage mit War-Falsch. Und nochmal eine Zuordnungsfrage, wie gesagt, mit Dropdown. Es ist auch durchaus möglich, ähm, dass zum Beispiel hier Buenos Aires nicht nur zu Argentinien gehören würde, sondern auch hier unten zu Bolivien, dass also eine Antwortmöglichkeit mehrfach ausgewählt werden kann. Ja, weiterhin haben wir auch speziell für den Informatikerbereich den Fragetyp Code Runner. Ähm, der ist sehr umfangreich und nicht ähm, für Einsteiger zwingend mit gleich zu bewältigen. Es gibt aber doch gute Internet-Tutorials dazu. Eine Anleitung und Hinweise von uns werden gerade dazu ausgearbeitet. Man sollte also am besten wirklich auch Programmierkenntnisse mitbringen. Weiterhin gibt es auch noch einfache Fragetypen, wo man auch zum Beispiel hier im Bereich Mathematik, Grafiken oder einfachste Formeln mit angeben kann. Das kann man zum Beispiel auch mit dem Fragetyp Stack abbilden. Ja, Wäre man mit dem Test durch, würde man diesen Versuch abschließen. Man erhält nochmal eine Übersicht des Versuchs. Entweder geht man zum Versuch zurück. Man sieht die verbleibende Zeit hier noch, dass also noch was möglich wäre. Oder ich gebe ab, bestätige dies noch einmal und der Test wäre gelaufen. Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Ja. In der Testnavigation waren dann bei einigen ähm, Fragen so ein kleines rotes Dreieck, da wo bei den, also wenn man die Frage beantwortet, nehme ich das. Da, da das untere? In, hier. Ja. Was ja. heißt das? Das bedeutet, dass da schon eine An Eingabe erfolgt ist, aber noch nicht gespeichert wurde oder zwischengespeichert wurde, beziehungsweise, dass die Aufgabe noch nicht komplett bearbeitet wurde. Ich weiß jetzt leider nicht mal, welche Aufgabe ich hatte, aber wenn Sie zum Beispiel einen Lückentext hatten, die erste Lücke ist äh, bearbeitet, das erkennt ja der Computer, aber die anderen vielleicht noch nicht. So nach dem Motto, da ja, fehlt ja. noch was. Ja, <lacht> gut. Okay, danke. Gut, bitte. <lacht> um, Genau, jetzt haben Sie einfach mal den Test gesehen, wie sowas aussehen kann und, oh, jetzt streckt mein Moodle card bitte nicht, ja, <lacht> ähm, möchte ich Ihnen natürlich auch zeigen, wie Sie einen Test erstellen. Nachdem Sie den Bearbeitungsmodus in Ihrem Moodle-Kurs aktiviert haben, klicken Sie, wie bekannt, auf Aktivität oder Material anlegen und wählen den Test aus. Zunächst einmal geben Sie dem Test einen guten Namen, wenn Sie vielleicht auch mit mehreren ähm, in dem Kurs arbeiten, vielleicht auch ein Datum mit hinzufügen. Das ist dann sehr hilfreich für die Studierenden, den richtigen Test zur richtigen Zeit zu finden. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, eine Beschreibung mit einzugeben, das ist aber optional. Hier können Sie zum Beispiel nochmal den Hinweis geben, welche Materialien verwendet werden dürfen, wie viel Zeit die Studierenden haben, welche Fragen vorkommen oder zum Beispiel wie eine Kontaktaufnahme bei Internetabbruch zu, auszusehen hat. Sie sollten nämlich empfehlenswerter, empfehlenswerterweise eine Telefon-Hotline mit einrichten, denn wenn wirklich mal ein Internetausfall vorliegt, wird diejenige Person Sie ja nicht über Internet, E-Mail, Rocket Chat, BBB-Raum erreichen können, sondern eben über Telefon. Ähm, versuchen Sie also nach Möglichkeit auch eine, einen zweiten Pfad, der internetunabhängig ist, bereitzuhalten zur Kommunikationsaufnahme. Ich kriege hier noch in den Chat die parallele Frage, zählen zu den mobilen Geräten auch Tablets? Ja, denn ein Tablet ist auch ein mobiles Gerät und gerade eben bei Tablets, sind diese Probleme bei der Fragenbeantwortung. mit. Ich denke, auf die Idee zu kommen, dass jemand das mit Handy macht, ist eher unwahrscheinlich, weil es wirklich doch ein zu kleiner Monitor ist. Ja, bei der Beschreibung doch der kurze Hinweis, Editor haben Sie auch hier, um verschiedene Formatierungen oder auch Medien mit einzubetten, ganz nach Wunsch. Als nächstes richten Sie den Zeitrahmen ein, wann der Test geöffnet und automatisch geschlossen werden soll. Das können Sie ganz nach Wunsch aktivieren und einstellen. Ebenso werden die meisten von Ihnen bestimmt mit einer Zeitbegrenzung arbeiten. Nehmen wir hier mal 60 Minuten. Weiterhin müssen Sie bestimmen, was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Da haben Sie drei Optionen. In der Regel empfiehlt es sich, dass der Testversuch automatisch abgegeben wird. Im Bereich der Bewertung haben Sie hier eine Bestehensgrenze. Das ist automatisch in Punkten anzugeben. Ich nehme jetzt hier einfach mal 10. Sollten Sie mit halben Punkten arbeiten, bitte darauf achten, dass Sie mit einem Punkt arbeiten und nicht mit einem Komma. Das erkennt Moodle nicht. Erlaubte Versuche sollten bei einer richtigen Klausur auf ein natürlich begrenzt sein. Wenn Sie eine Probeklausur erstellen, kann es gern auch unbegrenzt sein. Ich empfehle Ihnen dringend, auch eine Probeklausur vorher zu erstellen. Das ist einerseits für die Studierenden zum Vorteil, dass sie einmal das System gesehen haben, dass sie wissen, wie sieht das aus, wo muss ich hinklicken, Was, dass vielleicht Probleme der Internetverbindung vielleicht schon da auftreten und gelöst werden können, bis die richtige Klausur ansteht. Und auch für Sie ist es auch nochmal ein Probelauf, um zu wissen, sind alle Einstellungen richtig getroffen, passt das alles. Also immer gern eine Probeklausur anlegen. Und ich sehe, da kam noch eine Frage mit im Chat kann die Zeit separat für Personen mit Nachteilsausgleich etc. angepasst werden? Ja, da komme ich gleich dazu, wenn ich die Einstellung hier durchgegangen bin, dann werde ich das auch mit gleich zeigen. Dann kommt noch eine Frage. Ähm da, liebe Person, muss ich mal kurz schauen, warum keine Einschreibung gefunden ist. Da müssten wir uns wahrscheinlich am Ende der Schulung noch mal gemeinsam Ihr Problem mit anschauen. Das passt jetzt leider ganz nicht mit hinein. Wir merken uns das im Notfall. Erinnern Sie mich gern, dass ich da noch mal eine Frage offen habe. Dann würde ich nämlich gerne hier mit der Fragenanordnung weitergehen. Wie ich schon erwähnt habe und auch im Probetest gezeigt habe, ist jede Frage auf einer neuen Seite zu finden. Sie können das hier, wie Sie sehen, auch staffeln. Nach zwei oder drei Fragen kommt eine neue Seite. Wie Sie das gestalten, ist Ihre Entscheidung. Wie gesagt, am schonendsten für Server- und Internetleistung ist aber jede Frage auf einer Seite erscheinen zu lassen. Bei der Navigation können Sie einstellen, ob, wie hier in unserem Probetest, eine selbstgewählte Navigation möglich ist, sprich ich kann bei den Aufgaben beliebig vor- und zurückspringen oder ob Sie sagen vorgegeben, dass wirklich nur nach der strikten Reihenfolge der Test abgearbeitet werden kann, also wirklich erst Aufgabe 1, dann 2 und 3 und ein Hin- und Herspringen nicht zugelassen ist. Wir wissen leider noch nicht, ob dieses vorgegeben, also die vorgegebene Navigation prüfungsrechtlich auch so in Ordnung ist, ob das erlaubt ist. Da haben wir leider bisher nur aus der Medizin eine Rückmeldung bekommen, dass es dort ähm, gestattet ist. Wir werden aber, sobald wir da eine Antwort drauf haben, in unserem Online-Prüfung Infokurs einen Hinweis dazu geben. Vielleicht noch da der Hinweis, wenn Sie wirklich auch mit dieser vorgegebenen Navigation arbeiten, informieren Sie dringend Ihre Studierenden darüber, denn die Studierenden werden es bestimmt gewohnt sein, dass ein Wechsel zwischen den Fragen möglich ist, wie es ja auch in einer üblichen Papierklausur der Fall ist. Ja, Dann zu dem Frageverhalten. Wir wissen ja leider, dass bei den Online-Prüfungen die Möglichkeit erhöht ist, sich untereinander abzusprechen oder doch ein wenig zu schummeln. Sie können das aber mit einigen Einstellungen weitestgehend erschweren. Dafür können Sie die Antworten innerhalb der Fragen mischen. Das aktivieren Sie hier mit dem ja Weiterhin, wie Sie hier auch sehen, wird das Frageverhalten grundsätzlich abgefragt. Sie sollten hier bei dem Punkt der Auswertung unbedingt auf eine spätere Auswertung setzen, damit Sie für sich genügend Spielraum haben, um nachträglich die Klausur erstmal vollständig zu bewerten. Haben Sie zum Beispiel Freitextaufgaben, muss das ja eh erstmal geschehen. Und dass Sie im Falle, dass eine Frage ungültig erklärt werden muss, diese rausnehmen und eine neue Bewertung vornehmen können. Also bleiben Sie gern bei späterer Auswertung, wie es ja auch bei einer Papierklausur der Fall ist. Dann haben wir noch die Überprüfungsoptionen. Wie gesagt, wenn wir hier für eine richtige Klausur die Einstellung treffen, sollten Sie also auch alle Häkchen rausnehmen, die in irgendeiner Weise eine Rückmeldung an die Studierenden geben. Wenn Sie dann eine Probeklausur planen, können Sie nach Wunsch auch natürlich hier Punkte aktiviert lassen. Ja, bei der Darstellung könnten Sie noch einstellen, ob die Nutzerbilder angezeigt werden und wie bei einer Gesamtbewertung die Dezimalstellen äh, zu finden sind. Zwei ist hier voreingestellt. Ansonsten können Sie den Rest hier überspringen. Was für Sie noch interessant sein dürfte, sind die weiteren Zugriffsbeschränkungen. Einerseits können Sie hier ein Testkennwort mit eingeben, bestimmen. Hier gibt es eine Zustimmung der Eigenständigkeitserklärung. Die haben Sie ja in meinem Beispieltest gesehen. Dass die vor Testbeginn erforderlich ist, anzuklicken. Und auch verschiedene weitere Einstellungen sind hier noch mit zu finden. Ähm, genau. Je nachdem, wenn Sie doch mit Feedback arbeiten, haben Sie hier beim Gesamtfeedback noch die Möglichkeit, etwas einzustellen, was zum Beispiel von 80 bis 100 Prozent das Feedback XYZ und weiter runter das andere Feedback erscheint, ganz nach Wunsch. Man kann auch hier weitere Feedbackfelder hinzufügen. Ansonsten gibt es hier noch die anderen Standardeinstellungen, die Sie vielleicht auch von anderen Aktivitäten schon kennen. Die möchte ich hier aber nicht näher mit besprechen. Sind Sie hier durch? Vergessen Sie bitte nicht dringend, das abzuspeichern. So, und. Ähm, da wurde ja auch schon gefragt nach einem Nachteilsausgleich, nach einer individuellen Zeitverlängerung. Sollte das also vonnöten sein, können Sie das hier drüben bei den Einstellungen unter dem Punkt Nutzerveränderung vornehmen. Sie fügen hier eine Nutzeränderung hinzu. Wählen den Nutzer aus. Ich nehme mal unseren Mahara Tutorial Dummy. Und je nachdem, was Sie hier einstellen für den Nutzer, dass die Person vielleicht erst ein Passwort eingeben muss, dass der Test sich schon eher öffnet oder erst später, dass die Zeitbegrenzung höher ist oder dass die Person mehrere Versuche hat, können Sie hier alles einstellen und speichern. Wir geben jetzt einfach mal unser Mahara Tutorial 120 Minuten Bearbeitungszeit. Das sehen Sie dann auch hier mal dann in einer Übersicht. Genau. Falls Sie mit Gruppen arbeiten sollten, gibt es auch hier das Pendant Gruppenveränderung. Ja, nun zum Testinhalt. Unser erster Probetest ist ja noch ganz leer und den wollen wir natürlich auch ein bisschen mit Leben füllen. Ähm, damit Sie noch Fragen hinzufügen können, gibt es hier drüben den Hinzufügen-Button und beginnen wir mit dem ersten Punkt, Frage hinzufügen. Sie sehen dann hier eine Übersicht über unsere Fragentypen. Ich vermute, die meisten von Ihnen werden vielleicht mit einer Multiple-Choice- oder Single-Choice-Frage arbeiten, deshalb zeige ich Ihnen zunächst diesen Fragetyp. Den Punkt Kategorie würde ich Ihnen später noch mal erklären, deswegen lasse ich Ihnen erstmal kurz außen vor. Sie vergeben hier einen schönen Fragetitel, damit Sie die Frage später auch wiedererkennen und geben einen Fragetext ein. Auch hier sind wieder verschiedene Formatierungen oder Medieneinbindungen möglich. Die erreichbare Punktzahl können Sie hier eingeben, gegebenenfalls auch ein allgemeines Feedback. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, bei uns sind Single-Choice und Multiple-Choice in einem Fragetyp vereint. Sie werden also hier gebeten auszuwählen, ob es wirklich eine Single-Choice-Frage ist, nur eine Antwort erlauben oder eben mehrere Antworten für Multiple-Choice. Ich bleibe jetzt mal bei mehrere Antworten erlauben oder nee, vielleicht einfach halber nur eine und Sie können dann hier auch die Nummerierung auswählen, Antworten mischen. Wenn Sie sich erinnern, bei den Testeinstellungen hatten wir das schon aktiviert, ist hier schon automatisch angehakt. Und Sie haben hier dann die Antwortsfelder. Nehmen wir mal hier beim ersten Feld Antwort 1, auch wieder Formatierungsmöglichkeiten vorhanden. Diese Antwort wird richtig sein, also kriegt diese Antwort beim Anklicken auch eine hundertprozentige Wertung. Das Feedback ist wieder optional. Antwort 2 ist hingegen falsch und kriegt entsprechend keine Bewertung. Sie könnten allerdings auch, wenn Sie hier weiter runter scrollen, auch Minusbewertungen vergeben. So. Dann haben wir auch noch Antwort 3, die ist ebenfalls falsch. Sollten Sie denn da mit einer Multiple-Choice-Frage arbeiten, könnte man entsprechend auch sagen, nur wenn die zwei richtigen ähm, Punkte angekreuzt sind, gibt es die volle Punktzahl. Das wäre hier in unserem Fall 2 aus 3, wo jede der richtigen Antworten zum Beispiel 50 Prozent erhält. In dem Sinne also einen halben Punkt. Dazu noch eine ja. Anmerkung, die ja. mir aufgefallen ist. Wenn ich zum Beispiel sage, Antwort 1 ist richtig und Antwort 3 und jeweils 50 Prozent wähle, ähm, habe ich festgestellt, wenn man zum Beispiel alle Antworten richtig oder alle Antworten anhat, kriegt man die volle Punktzahl. Das heißt, ich muss immer für die, die sozusagen falsch sind, entsprechend abziehen, damit die auf null Punkte kommen. Das ist korrekt, genau. Also wenn Sie damit arbeiten, das hatte ich Ihnen ja hier gezeigt bei der Wirkung. Ja, naja, genau, nee, das mache ich auch. Ich auch. Genau, nee, es ging mir nur darum, dass nicht jemand sagt, okay, 50-50 und die anderen werden gar nicht bewertet. Ähm, sozusagen, auch wenn einer nichts weiß und alle einfach anhakt, ja. würde die würden die Punkte dann halt zu 100% genau. Genau. geben. Darauf hab... müssen Sie natürlich achten. Das ist vollkommen korrekt. In Ilias ist das da ein klein wenig schöner gelöst, aber wir sind ja heute beim Moodle-Test. Ne? So, genau, wir bleiben hier beim Single-Choice in unserem Beispiel, dass die Antwort 1. 100% bekommt. Genau, weitere Antwortfelder. Wenn Sie die nicht ausfüllen, werden die auch nicht angezeigt. Sonst können Sie natürlich auch weitere Felder hinzufügen. Dann unbedingt speichern wieder die Aufgabe und da haben wir auch schon unseren ersten Testinhalt. Falls Sie ich später nochmal die Frage. Noch. Ja. Ja, ich habe dazu noch mal eine Frage. Bei uns am Lehrstuhl ist es äh, so, bei Multiple Choice, wenn die Studierenden, die, also ich müsste ja jetzt normalerweise, um dann auf null Punkte zu kommen, wenn ich einfach alles anklicke, die falsche Antwort eben mit Negativpunkten äh, belegen. Wenn ich die dann aber als Studierender auswähle, kriege ich ja Punkte abgezogen. Ist das richtig? Ja, ja, das ist ja dann ein Minus. Ich wollte gerade zeigen, mhm. wenn Sie nochmal was verändern wollen, gehen Sie hier auf dieses genau. Fragezeichen. Um ja, und das ist halt bei uns nicht angedacht. Also, wenn jemand was Falsches ankreuzt, ist das dann halt einfach kein Punkt, aber eben kein Negativpunkt. Ja, ja, wie gesagt, dann wäre hier eben diese Bewertung keine. Da gibt es weder Plus noch Minus. Ja, wenn also, ich dann, aber, also wenn das aber jetzt so ist und äh, jemand klickt einfach alle Antworten an, mhm. dann Richtig. hat er ja die zwei richtigen und ja. kriegt dann quasi einen ja. Punkt, obwohl er eine falsche ja, ja. Äh, Antwort damit drin hatte. Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, wie man das dann macht? Was, dass ja, der ich halt also, der es wirklich bloß eine Antwort ist, dann so wie ich es hier bei meinem Single-Choice ausgewählt habe, mhm. ist es ja eh hinfällig, aber wenn es wirklich Multiple-Choice ist, sollte man natürlich dann in der Hinsicht mit Minuspunkten arbeiten, ja. Jetzt okay. die Frage, also ich hatte es festgestellt, wenn einer eine Antwort falsch macht, sozusagen, ähm, kriegt er nicht Minus oder Null. Das weiß ich aber nicht. Auch wenn er sozusagen, ich habe das mit Plus und Minus sozusagen drin, aber kriegt dann keine Minuspunkte. Oder habe ich das einfach falsch gesehen? Ja, also wie es dort ist, also je nach, wirklich dort nach Einstellung, wie Sie es wirklich sehen, entweder gibt es Punkte gar keine Punkte oder eben Minus, ja. Das heißt, er kriegt, wie gesagt, es geht um die Gesamt sozusagen. Es ist ja nicht nur die eine Frage, sondern, also dann steht da irgendwann mal Minus 1, okay, alles klar, weil ich hatte das bis jetzt nicht so gesehen in meinen Prüfungen. Also es, es ist immer hier auf diese eine Frage, bei diesem Beispiel hier ein erreichbarer ja, Punkt. Nee, nee, bei nur einer Antwort ist es klar, da kann man 100 und dann ist das andere egal, weil man ja, aber es geht mir um Multiple Choice, nicht um Single Choice. ja. Man müsste es vielleicht noch. Müssen, wir müssen es mal testen. Ja, ja. Genau, also ich mache es anteilig. Also ich, wenn eine richtig ist und drei falsch, gibt es für die richtige ähm, 100 Prozent und für die falschen jeweils minus 33,3 Prozent. Zum aber genau, genau. Ja. Ähm. Ja, gerade bei diesem Fragetyp bin ich eher Fan von unserem Prüfungssystem Ilias, weil ich, dass das da auch ein bisschen erkenntlicher und schöner gelöst ist als hier in Moodle. Da müssen Sie vielleicht einerseits auch schauen, was ist in Ihren Prüfungsordnungen vielleicht vorgegeben, äh, ob es da vielleicht bestimmte Vorgaben gibt. Ansonsten ist das, glaube ich, da freigestellt, wie Sie damit umgehen. Aber ja, man sollte es schon ein bisschen kontrollieren, dass nicht bei allen Auswahlen auch wirklich volle Punktzahl vergeben wird. Ansonsten, ich zeige Ihnen dann auch äh, später noch, da kommen wir noch dazu, wie Sie auch eine manuelle Bewertung durchführen können, aber gerade bei hunderten Studierenden ist das doch etwas schwieriger mit zu realisieren. Ähm ich werde erstmal wieder die Seite speichern und schaue nochmal nebenbei im Chat, da gab es auch noch einige Fragen. Ähm, ob es ein offizielles Dokument gibt für Studierende mit Anspruch auf Nachteilsausgleich. Ähm, meines Wissens nach müssen die Studierenden dann auch zu dem offiziellen Ansprechpartner vom Gleichstellungsbüro und das dort beantragen. Und dann bekommen sie ein Dokument dafür. Ähm, dann die Frage, gibt es Erfahrungswerte, Test öffnen, schließen im Vergleich zur Testdauer? Ja, also Sie sollten unbedingt die Testzeitöffnung und Schließung länger halten, als die eigentliche Prüfungszeit ist. Denn Sie müssen bedenken, äh, jemand meldet sich nicht gleich Punkt 8 Uhr, wo der Test geöffnet wird, an, sondern vielleicht erst 5 nach 8, weil er vorher nicht reingekommen ist. Dann braucht dieser Kandidat zum Beispiel fünf Minuten länger. Dann gibt es ja auch noch den Fall, wie ich erwähnte, dass das Internet ausfällt. Dann braucht diese Person auch fünf bis zehn Minuten länger und das kann alles so einen kleinen Rattenschwanz, Rattenschwanz mit hinter sich ziehen, dass ich also gut und gerne auch mindestens eine Viertelstunde diesen Prüfungsrahmen, diese Öffnungszeit des Testes größer wählen sollten. Tendenziell eher größer als kürzer weil die meisten beginnen noch immer noch sehr schnell am Anfang, aber dann ist eben genug Zeit da, um am Ende das äh, offen zu haben. Sonst, Sie haben ja gesehen, mit dieser Nutzeränderung, wo man das im Notfall auch individuell für die Person anders gestalten kann. Ähm, ja, Single-Choice-Frage hatten wir schon geklärt. Das war der Fragetyp, wo es nur eine richtige Lösung oder eine Auswahlmöglichkeit auch gibt, ähm, ja, dann würde ich nämlich auch hier noch ein wenig weitergehen und Ihnen auch mal die Erstellung einer Freitextaufgabe zeigen. Ich denke, damit werden auch viele von Ihnen arbeiten. Entschuldigung. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Multiple-Choice. Ich habe da jetzt so eine Probeklausur erstellt und habe immer wieder das Problem, dass der einen Zeilenumbruch bei den Antworten manchmal reinmacht und manchmal nicht. keine Ahnung, wann das liegen könnte? Also ich gehe dann noch mal kurz hier in meine Frage mit hinein. Sie meinen also hier bei diesen Antworten? Ja, das sieht man aber nicht, wenn man es eingibt, sondern das sieht man erst, wenn man den Test macht. Mhm. Ähm, sind Ihre Antworten denn relativ lang? Ja, länger als eine Zeile, ja. Okay, also... Aber er macht dann schon einen Zeilenumbruch nach dem A quasi. Es ist irgendwie ganz komisch, wie er das zu hackstückelt. Okay, man könnte sich das dann vielleicht noch mal anschauen. Vielleicht müssten wir uns das mal in einem extra Termin oder Sie schreiben uns vielleicht mal eine Mail mit okay. Link hm. zum Kurs, vielleicht auch ein Bild. Ja. Sonst vielleicht, wenn Sie ein bisschen HTML-affin sind, kann man das sonst auch über den HTML-Code ah, okay. Genau, das muss, das muss ich auch, wenn ich, wenn ich aus Word was reinkopiere, dann macht er dann irgendwelche Sachen hin und dann muss ich im HTML-Code das wieder ja. auf eine Zeile bringen. Ah, alles klar. Okay. okay. für den Hinweis, das ist noch ein gutes Stichwort, ähm, wenn Sie mit Word tatsächlich arbeiten und schon Texte vorschreiben. Es gibt hier unten einen Button mit so einem W drin, wo Sie formatierte Texte aus Word zunächst einmal hier hinein kopieren und dann wirklich als gutes formatiertes Textfeld hier mit äh, Einfügen. Also am besten, also ich benutze hier auch den äh, Tiny Editor. Wie gesagt, das kann man bei den Profileinstellungen ändern. Da haben Sie auch diesen Button mit dabei, dass Sie den künftig am besten nutzen. Falls jemand auch aus dem EAS-Bereich mit dabei ist, der das nutzt, dort gibt es das Pendant dazu auch. aber doch der nächste Versuch zum Freitext. Frage hinzufügen wieder und der Freitext ist hier. Wie gewohnt wieder ein Titel eingeben und einen Fragetext. Die erreichbaren Punktzahlen und nach Wunsch ein allgemeines Feedback. Weiter unten bei den Antwortoptionen. Wählen Sie zunächst aus, wenn die Teilnehmer direkt hier in der Klausur online einen Text eingeben sollen, was für ein Editor denjenigen angezeigt wird. Ein HTML-Editor haben Sie bei mir gesehen, sprich mit den verschiedenen Auswahl- und Formatierungsmöglichkeiten. Sie können das aber auch sagen, auch mit Dateiauswahl soll das möglich sein oder nur ganz einfacher Text und mit den Basisformatierungen. Oder auch, dass überhaupt kein Textfeld vorhanden sein soll. Denn bei diesem Freitext können Sie auch auswählen, dass ein Anhang mit hochgeladen werden kann. Wenn Sie so arbeiten wollen, sehen Sie hier bei der Texteingabe erforderlich. Texteingabe ist optional. Und entsprechend können Sie zum Beispiel auch das Eingabefeld noch größer oder kleiner stellen, je nach Wunsch. Wenn wirklich hier Dateien hochgeladen werden sollen, können Sie die hier 1, 2, 3 oder unbegrenzt einstellen, denn manchmal ist es doch nötig, dass die Aufgaben handschriftlich gelöst werden, sei es, es muss etwas gezeichnet oder grafisch dargestellt werden, das ist leider in Moodle und Ilias noch nicht möglich, ähm, würden die Studierenden das handschriftlich erledigen und beispielsweise mit Handy abfotografieren und hier hochladen. Je nachdem auf wie Sie eben arbeiten, können Anhänge entweder optional sein oder wir sagen, nur mit einem Anhang ist die Frage auch beantwortet. Weiterhin können Sie die Dateitypen auch noch spezifizieren. Nach dem Motto, ach ich sage nur, PDF-Dateien sind hochladbar. Sie finden auch hier bei der Auswahl verschiedene Dateitypen, die Sie auswählen können. Je nach Wunsch- und Aufgabenstellung können Sie auch hier eine Antwortvorlage noch mit hineinladen oder auch noch zusätzliche Informationen zur Bewertung, sogenannte Bewertungsmaßstäbe beispielsweise. Änderungen sichern, dass Sie es vielleicht auch mal gesehen haben. Bei jeder Frage gibt es hier so eine Dupe mit plus da können Sie sich die Frage in der Vorschau anschauen. So würde das dann aussehen. Wir haben ja hier die Möglichkeit einer äh, digitalen Texteingabe geschaffen oder auch hier, dass Dateien mit hochgeladen werden können. Wo wir gerade dabei sind, zeige ich hier Ihnen im unteren Teil noch einige Optionen, die Sie auswählen können, speziell für diese Frage. Ähm, an sich haben Sie ja schon die erreichbaren Punkte und das Frageverhalten ausgewählt. Das könnten Sie hier noch korrigieren. Andererseits können Sie auch sagen, die Punkte, die zu erreichen sind, die möchte ich gar nicht anzeigen lassen. Oder auch, ja, ich möchte die Punkte anzeigen lassen oder Punkte und Maximum anzeigen. Ganz nach Wunsch. Das müssten Sie dann natürlich bloß noch hier aktualisieren. Bitte das nie vergessen. Genau. Da wir auch schon die Optionen hatten mit den Antworten mischen, fehlt noch das Pendant des Fragenmischens. Das finden Sie hier rechts oben in dem Eckchen Fragen mischen. Und das sollten Sie auch aktivieren, um die Absprachen untereinander ein bisschen zu erschweren. Wir haben doch schon feststellen können, wenn die Fragen gemischt sind und den Teilnehmern auffällt, spätestens vielleicht nach der zweiten, dritten Frage, oh je, bei uns sind die Reihenfolgen komplett anders, dann konzentriert man sich doch lieber auf den eigenen Test, um den auch in der vorgegebenen Zeit äh, vollständig zu lösen. Falls Sie später auch mal sagen, ach nee, die Frage, die will ich gar nicht nehmen, die sehen hier bei der Mülltonne, können Sie die auch löschen. Oder auch hier die Bewertung mit korrigieren. Wo wir gleich hier bei der Bewertung sind. Wenn Sie Ihren Test vollständig mit Fragen gefüllt haben, haben Sie ja hier eine Gesamtpunktzahl. Sie sehen das hier angezeigt, momentan 2. Das müssten Sie auch noch hier bei der besten Bewertung anpassen. Ist das nämlich ungleich, erhalten Sie eine unschöne, prozentuale Bewertung der einzelnen Fragen. Deswegen kontrollieren Sie das einfach. Genau, was gibt es hier noch zu sehen? Sie haben auch die Möglichkeit, Seitenumbrüche durchzuführen. Das erkennen Sie zum Beispiel hier an diesem Symbol. Das ist manchmal vielleicht für Sie Ganz hilfreich, dass Sie sehen, okay, da ist der erste Bereich zum Thema A, dann kommt der zweite Bereich zum Thema B. Und Sie können, wenn Sie hier schon mal sehen, hier ist die Seite 2 der Umbruch, auch hier spezifisch Fragen hinzufügen, die also dann im unteren Bereich auftauchen oder auch eine Abschnittsüberschrift hinzufügen. Manchmal hilft das auch zur Orientierung für die Studierenden dass Sie wissen, okay, jetzt kommt Bereich XY oder auch das wieder löschen. Und auch das Schöne ist, Sie können auch hier in den Bereichen die Fragen mischen. Manchmal ist es ja jedoch notwendig, dass Frage 1 und 2 unbedingt nacheinander in der Reihenfolge 1 und 2 auftauchen, weil die eine Frage auf der anderen aufbaut. Und das können Sie halt sehr schön mit den Seitenumbrüchen hier realisieren, dass Sie wirklich für diese zwei Fragen einen einzelnen Umbruch herbeiführen, dass die wirklich in der Reihenfolge bleiben und hier das Fragenmischen deaktiviert bleibt. So, ähm, dann schaue ich nochmal fix auf mein schlaues Zettelchen. Ach ja, falls Sie dann mal den Test selber komplett durchschauen wollen, geht das hier auf der rechten Seite, hier haben Sie auch die Lupe mit dem Plus und eine Vorschau. Da können Sie das noch mal durchspielen, als wären Sie ein Teilnehmer. Hier der Hinweis, das System speichert von Trainerinnen, nicht die Daten. So könnten Sie sich das dann einmal anschauen, wie es aussehen würde und auch den Versuch hier abschließen. Genau. Gehen wir mal wieder zurück zum Testinhalt. Ähm ich würde Ihnen da mal noch einen anderen Test zeigen, damit Sie auch die Situation einmal kennen. Denn es kann vorkommen, dass so ein gelber Hinweis hier oben einmal auftaucht bei dem Testinhalt, wo Sie darauf hingewiesen werden, gewarnt werden dass hier keine Fragen mehr hinzugefügt oder entfernt werden können, weil eben schon Testversuche registriert sind. Das ist also ein Schutzmechanismus von Moodle, dass Sie nicht versehentlich eine schon durchgeführte Klausur nachträglich ändern. Wenn Sie weiter aber an der Klausur arbeiten möchten, würden Sie hier auf den Bereich Ergebnisse gehen. Da kommen Sie einerseits zum Punkt Bewertung. Der öffnet sich als erstes. Sie sehen auch schon hier, dass wir hier schon im Bewertungsbereich sind und haben hier gerade nur unsere Mahara Tutorial als Beispiel. Die würden sie mit einem Häkchen beispielsweise oder alle anderen Teilnehmer auswählen und können hier die ausgewählten Versuche löschen. Genau. Das lassen wir aber erstmal so, damit ich diesen Test weiterbehalten kann für meine Schulungszwecke und wir gehen noch mal zurück in unseren erstellten Test. So. Ähm, genau, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Dann möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie weiterhin ähm, Fragenkategorien erstellen können. Sie müssen Lassen Sie sich das vielleicht erinnern, wo wir da die Frage erstellt haben, dass oben ja ausgewählt werden konnte, aus welcher Fragenkategorie die Frage stammt, beziehungsweise wo sie gespeichert werden soll. Zunächst möchte ich Sie hier auf die Fragensammlung hinweisen. Die hat jeder von Ihnen, Sie sehen schon bei mir, ist sich schon ordentlich gefüllt. Das ist also eine schöne Sammlung von allen Fragen, die Sie mal erstellt haben. Einerseits von diesem einen speziellen Modulkurs, aber auch von anderen. Das ist immer individuell. Sie können also nicht auf die Fragensammlung von Kollegen zugreifen. Ähm, in der Regel könnten Sie also entweder Ihre Fragen direkt im Test erstellen oder erst äh, eine Kategorie anlegen beispielsweise und dort Fragen erstellen und die dann in den Test mit importieren. Gehen wir mal vielleicht so den Weg, dass Sie sagen, ich möchte eine neue Kategorie erstellen. Sie sehen es, bei mir gibt es schon einige. Ganz unten haben Sie die Option Kategorie hinzufügen. Es gibt hier zunächst den Punkt einer übergeordneten Kategorie. Wenn ich das mal aufblättere, das ist ein bisschen mehr als Sie sehen werden dann, weil ich ja Administratorin hier bin. Ähm, das ist so ein bisschen eine Orientierung, für welchen Bereich Ihre neue Kategorie verfügbar sein soll. Sprich nur für unseren Test, wo wir uns gerade drin befinden oder allgemein für den Kurs, wo wir uns drin befinden oder je nachdem, was Sie vielleicht noch für weitere Rechte haben, ob Sie vielleicht auch Manager sind für weitere Bereiche in Moodle. Ich bleibe jetzt einfach mal hier in unserem Test, den wir angelegt werden, dass dafür jetzt speziell die neue Kategorie angelegt werden soll. Vielleicht noch als Erinnerung, hier kommen alle Fragen zum Typ ähm, Anatomie rein. Denn gerade solche Fragen Kategorien eignen sich besonders gut, wenn Sie äh, mit Fragen, Alternativen und Zufallsfragen arbeiten wollen. Sie können dann nämlich hier eine Kategorie erstellen und in der Kategorie eine Originalfrage und auch Alternativfragen, die also sich von der Originalfrage zum Beispiel in der Angabe von Werten unterscheiden oder dass Synonyme verwendet wurden, dass sie anders gestellt worden sind. Und ich zeige Ihnen dann auch gleich, wie Sie die Fragen aus einer Kategorie dann in den Test mit hineinholen können, sodass Sie sicher gehen, Prüfling 1 kriegt diese Zufallsfrage Nummer 1 und Prüfling 2 kriegt aber die Alternativfrage 2 dazu. Das erschwert auch noch mal ein bisschen die Schwierigkeit, sich untereinander abzusprechen. Da müssen wir wieder in unseren Testinhalt zurückgehen. Ich füge mal hier unten noch etwas hinzu. Sie sehen, entweder Sie nehmen eine explizite Frage aus der Fragensammlung. Den ersten Punkt hatten wir ja schon, wo Sie hier direkt die Frage erstellen. Oder wie ich schon erwähnte, hier eine Zufallsfrage hinzufügen. Sie werden dann also gefragt: Ja, von welcher Kategorie möchten Sie das denn? Wir hatten hier die neue Kategorie erstellt und ich sage, ja, eine Zufallsfrage soll bitte jeder Prüfling aus dieser Kategorie erhalten. Sie sehen, es wird dann hier als Zufall aus der neuen Kategorie eine Frage individuell ausgewählt. Da haben wir jetzt auch hier zwei Fragen haben, sehen Sie auch die Möglichkeit, die Fragenreihenfolge zu verändern. Das können Sie hier mit dem gekreuzten Pfeilsymbol ganz vorn links. Dann möchte ich hier noch mal kurz die Pause machen und fragen, gibt es Fragen Ihrerseits? Zunächst einmal nicht, also wenn gerne... Ja. Doch, also ich hätte, äh, können Sie vielleicht ähm, nochmal zeigen, äh, wie man diese einzelnen Fragen, äh, wo man mehrere, ähm, mehrere Optionen hat, da eingibt und die Antwortmöglichkeiten? Meinen Sie jetzt eine Single-Choice, Multiple-Choice-Frage, wie man die erstellt? Nein, diese Zufallsfragen meine ich. Ach, die Zufallsfragen, ja. Also Sie gehen dann auf Hinzufügen und haben hier die Zufallsfrage. Und dann werden Sie gefragt, aus welcher Kategorie soll denn der Computer das System diese Zufallsfrage nehmen. Und Sie wählen dann Ihre dafür erstellte Kategorie beispielsweise aus, sagen eine Zufallsfrage oder zwei, drei, je nachdem, reicht. Und Sie fügen das hinzu. Und innerhalb von dieser neuen Kategor Kategorie, äh, da sind einfach unterschiedliche Fragen gesammelt mit Antworten. Weil ich habe nur gesehen, dass Sie ein, eine Variante eingegeben haben. Also wie, wie sieht es ich aus? Hab, wenn ich habe da noch gar keine Frage drin erstellt, Aha. weil es unseren Zeitrahmen ein wenig sprengt. Aber das wäre zum Beispiel, wie ich schon erwähnte, eine gute Möglichkeit, um äh, mit Alternativfragen zu arbeiten. Dass wirklich äh, eine Person die Originalfrage bekommt und die nächste Person, der nächste Teilnehmer erhält eine alternative Frage, die vom Inhalt her genau gleich ist, aber zum Beispiel Synonyme beinhaltet oder andere mathematische Werte. So können sich also die Teilnehmer untereinander auch nicht wirklich absprechen. Ja, genau. Ähm, so ein bisschen Gruppe A, Gruppe B arbeiten, aber in einem Kurs, in einem Test. Ja, und wir wollten auch mit solchen Fragen arbeiten, deswegen meine Fragen. Ja, nicht? Also, Sie müssen zuerst eine Kategorie erstellen, im Idealfall wirklich pro Frage, ähm, wo dann eben die Originalfrage mit den Alternativen drin ist und das dann hier mit Zufallsfrage hinzufügen, eben hinzufügen. <lacht> Im Falle des Falles, Sie haben ja dann das Schulungsvideo, wo Sie das nochmal anschauen können. Wir haben aber auch in unserem Kurs-Online-Prüfung auch hier die Anleitung zum Test in Moodle, wo auch wirklich das Allermeiste mit dabei ist, was ich Ihnen heute erzähle. Wir sind stetig dabei, die Anleitung zu aktualisieren und zu erweitern. Genau, jetzt muss ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel schauen. Ja, jetzt möchte ich Ihnen natürlich noch den Bereich der Bewertung, wo wir schon mal kurz reingeschaut haben, erklären und da müsste ich kurz in einen anderen Test wechseln, wo wir schon einen Teilnehmer drin hatten. Der große Bereich der Bewertung, das finden Sie hier rechts unter den Ergebnissen und wie schon einmal gezeigt, öffnet sich zunächst der Punkt Bewertung. Hier können Sie einerseits auswählen, was in dem Ergebnisbericht angezeigt werden soll oder wenn Sie später auch einmal damit arbeiten, falls zum Beispiel eine Frage äh, deaktiviert rausgenommen werden muss, dass Sie auch hier alle Klausuren, alle Tests nochmal neu bewerten können. Das ist jetzt aber erstmal nicht unser Thema, sondern dass Sie dann hier eine Übersicht haben über die Person, wann der Test begonnen und beendet wurde, wie die Bewertung aussieht und auch pro Frage, wie viele Punkte erreicht worden sind. Sie sehen ja schon mit einem Häkchen, bedeutet also die Frage ist komplett richtig mit X. Ist sie falsch oder gar nicht beantwortet? Und wenn Sie hier so ein Häkchen im schwarzen Kästchen haben, Sie sehen es auch schon, an der prozentualen Bewertung ist nur anteilig eine Bewertung gegeben worden. Sie sehen, zwei von drei sind richtig, also hat Moodle da bei nur einem Punkt anteilig 0,67 Punkte vergeben. Es wird immer automatisch gerechnet, wenn Sie wirklich, wie hier im Fall, einen Punkt bei drei Optionen vergeben. Eine Frage dazu. Kann man auch mal vom sozusagen Tutor auf die Studentenversion wechseln, um so einen Test wirklich mal aus der Sicht der Studierenden zu machen? Auch wegen der Punkte, ob es dann wirklich Minuspunkte gibt oder ja, eine Frage ja. auf Nullpunkte. Ja. Wie kann ich denn da den, die Rolle wechseln? Also Wenn das, ich sozusagen der ähm, Trainer bin. Ja, das ist ja bei dem Moodle-Test ein wenig kniffliger, als es sonst bei den anderen Aktivitäten in Moodle geht. Da kann man das ja für gewöhnlich mit Klick hier oben rechts auch das Profil und Rolle wechseln, durchführen. Aber hier bei dem Test ähm, aktiviert das Moodle nicht ganz so genau. Also im Idealfall haben Sie entweder einen Kollegen, eine Kollegin oder eine Hilfskraft, die wirklich als normaler Teilnehmer im Kurs mit drin ist und wo Sie der Person dann wirklich explizit Zugang geben zu diesem einen Probetest, vielleicht eben geschützt mit einem Kennwort, das auch nur die Person mit rein kann und dann können Sie das aus der Sicht mit sehen. Also leider ist das hier ein bisschen erschwert, denn wir müssen dazu sagen, unser Moodle, so wie wir das damals auch mit Grund konfiguriert haben, war nie dafür vorgesehen, hier Online-Prüfungen stattfinden zu lassen. Das war nie geplant, deswegen hatten wir auch recht frühzeitig unsere Ilias-Plattform, unsere Prüfungsseite eingerichtet, wo eben schon seit Beginn damals auch hier vor Ort schon Online-Prüfungen stattfanden, wo es eigentlich eher darauf gerichtet ist. Nichtsdestotrotz ist es jetzt aber ja auch in Moodle relativ gut möglich, ich wollte Ihnen hier auf der Seite noch den Hinweis geben, dass Sie hier unten noch eine kleine Statistik mit sehen können, wie so die durchschnittliche Punktzahl der Bewerter ist. Da wir momentan nur die eine Teilnahme hier drin haben, ist das also nicht gerade sehr aussagekräftig. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel hier im Punkt der Statistik. Sehen Sie noch ein paar Mehrwerte, wie also auch der Durchschnittspunkte erreichbar, ähm, ja, Durchschnitt der bestbewertesten Versuche und so weiter. Also alles so automatisch ausgewertete Angaben. Das können Sie sich alles als Bericht hier herunterladen, als exit tabelle oder auch als PDF. Genauso wie hier unten auch die Teststrukturanalyse, wo Sie sehen können, wie Ihre Fragen bei der Ratewahrscheinlichkeit ähm, bestehen oder welche Gewichtung Sie somit einnehmen im gesamten Test, wie die Trendschärfe ist oder auch weiter hier unten haben Sie eine Statistik für die Frageposition, wo eben auch der Leichtigkeitsindex mit dabei ist. Hier können Sie sich gern an den Werten orientieren, ich möchte doch aber auf eine ähm, doch auch ein wenig kritische Sicht mit Hinweisen, schließlich sind das alles nur Computerwerte, die einen Menschen schlussendlich nicht ersetzen können. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen von Ihnen ein bisschen als Orientierung und eventuell zur Optimierung der Klausur für das nächste Semester. Ich möchte aber Ihnen noch den Punkt der Detailantworten, der hier mit dazwischen ist, nicht vorenthalten. Es sieht ein bisschen ähnlich aus wie davor in dem Teil Bewertung. Nur wie eben der Name sagt, sehen Sie hier von jedem Teilnehmer die Detailantworten. Hier können Sie auch die Ergebnisse und das sollten Sie auch bitte nach der Klausur, wenn alles bewertet worden ist, herunterladen, damit Sie eine lokale Sicherungsdatei auch auf Ihrem Computer haben, denn hoffentlich kann ja auch immer was mit den Computersystem passieren. Wir hoffen es stark nicht, aber wer weiß. Und dann haben Sie auf alle Fälle auch eine Klausur gesichert, vorhanden. Ähm, in dem Sinne, wir haben schon mal uns die Frage auch notiert. Wir konnten sie leider noch nicht für uns ähm, beantworten, ob es denn eine Pflicht ist, die Klausuren auch irgendwie ausgedruckt zu sichern oder generell wie eine digitale Klausur zu sichern ist. Die Frage versuchen wir auch noch schnellstmöglich zu erklären und wie gehabt in dem Forum mit bereitzustellen. Hier habe ich Ihnen mal eine Excel-Datei mit heruntergeladen. Es sieht nicht sehr schön aus, aber man hat trotzdem eine Dokumentation von zum Beispiel hier Frage 1, Antwort 1 und so weiter und so fort. Gerade hier bei den Detailantworten haben Sie also auch die Antworten mit dabei, was auch wichtig ist für die Dokumentation. Da vielleicht noch der Hinweis, Sie müssten das hier bei den Anzeigeoptionen unbedingt auch noch auswählen. Was wollen Sie denn in dem Bericht mit dabei haben? Ich schaue gerade noch hier auf eine Frage im Chat. Wie läuft die Bewertung bei Freitextantwort oder Anhang einfügen? Genau. Da haben Sie mir schon ein wenig vorweggegriffen, das wollte ich gerade erklären. Ähm, natürlich müssen einige Fragetypen manuell bewertet werden, wie eben zum Beispiel dieser Freitext. Sie können entweder dann hier, gehen wir mal ein bisschen rüber, hier, wo ein X ist, ich weiß leider gerade nicht, welche Frage es ist, doch schreiben Sie ein Gedicht, genau, da haben wir gerade eine Freitextaufgabe. Sie würden dann sehen, wenn ein Ergebnis da ist, wird es Ihnen abgebildet werden und es gibt hier die Möglichkeit, diese Frage zu kommentieren oder gar die Punkte zu überschreiben. Sie sehen beispielsweise hier bei den Aktionen unten, dass gestern schon mal hier äh, ein Kommentar abgegeben wurde, nicht gut, nur mit nullpunkten Punkten bewertet Falls Sie auch mit Kollegen parallel arbeiten, das ist absolut kein Problem. Natürlich sollten Sie nicht zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Person oder gleiche Aufgabe bewerten. Können Sie sich gegenseitig hier Kommentare hinterlassen und dann auch entsprechend eine Freitextaufgabe manuell bewerten. Es sind aber auch alle anderen Fragetypen manuell nachkorrigierbar, wenn sich zum Beispiel mal ein Fehler eingeschlichen werden kann eingeschlichen hat, können Sie hier die Punkte korrigieren. So, Änderung gespeichert. So, das sehen Sie dann auch so ein bisschen in der Historie mit. Ja, Sie können aber auch alternativ über diesen Punkt manuelle Bewertung gehen und Sie sehen, es ist hier nach den einzelnen Frage. Ähm, Typen nach den einzelnen Fragen sortiert, wo dann auch Hinweis ist, Achtung, hier ist noch etwas zu bewerten. Dann können Sie zum Beispiel auch entweder auf dieses Einzelne zu bewerten gehen und sagen, ah ja, hier ist die Frage, hier ist mein Kommentarfeld, die Punkte gebe ich ein. So würden Sie dann auch manuell bewerten können, ganz nach Wunsch, wie Sie da am liebsten arbeiten. Ähm, ja, vielleicht noch bis hierhin haben sich da vielleicht noch Fragen ergeben? Ja, ich hätte noch eine Frage, also ich weiß nicht, ob das noch ähm, kommt in der Präsentation, aber wenn, ähm, wenn wir beispielsweise äh, zusammen eine Klausur äh, bewerten, kann ich irgendwo eine Musterlösung für meine Kollegen hinterlegen, dass die wissen, was richtig und was falsch ist an, ähm, an einer bestimmten Aufgabe. Also gerade wenn es jetzt um, äh, um Freitextaufgaben geht oder wo irgendein ähm, Anhang hochgeladen werden kann, ja, gibt ja. es die Möglichkeit? Leider nicht, leider nicht. Also mir ist klar, bei den automatisch zu bewertenden Aufgaben ist ja eigentlich eine manuelle Bewertung, hoffentlich in der Regel nie notwendig, weil das System ja die Ihnen die Arbeit abnimmt, aber ja, bei einem Freitext oder manuellen Aufgaben gibt es hier leider keine Musterlösung. Ähm, da müssten Sie das speziell in einem Dokument extra speichern und dann im Kurs zum Beispiel hinterlegen. Sie können ja vielleicht für diejenigen, die noch nicht so viel mit Moodle gearbeitet haben, entweder einen kompletten Bereich, hier ein komplettes Thema verbergen dass es nur für Trainer sichtbar ist oder auch nur einzelne Aktivitäten, wie zum Beispiel den Test für Schulung, können Sie hier ja auch einzeln verbergen, dass Sie als Trainer weiterhin darauf zugreifen können, bearbeiten können, aber Ihre Studierenden darauf keinen Zugriff haben. Dann Hat sich schon gelesen. okay, wunderbar noch weitere Fragen, sonst hätte ich nur noch ein paar abschließende Hinweise für Sie. Ja. Ansonsten darf ähm, abschließend den Hinweis auf mobile Geräte, dass Sie die nicht verwenden sollten, hatte ich Ihnen ja schon gegeben. Ähm, wenn Sie wirklich hier in Moodle diesen Test durchführen lassen, ein Hinweis, der wirklich wichtig ist. Ähm, die Studierenden sind ja hier in den Kursen eingeschrieben. Sobald sich aber ein Teilnehmer aus diesem Kurs abmeldet, das können Sie ja in der Regel selbstständig, ähm, werden ja alle Einträge, Spuren von diesen Personen aus dem Kurs gelöscht. Ebenso auch der Test und die Testergebnisse der Person. Ähm, ich denke nicht, dass das in der Regel jemand machen würde, sobald er den Test geschrieben hat, dass er sich dann aus dem Kurs abmeldet. Nur, dass Sie es aber auch einmal gehört haben. Deswegen ist diese Kurssicherung, wie ich Ihnen gezeigt hatte, bei den Detailantworten umso wichtiger. Ähm ja, dann nochmal der Hinweis, dass Sie wirklich möglichst mit ein oder zwei Fragen nur auf einer Seite arbeiten, um wirklich unseren Server ein bisschen zu entlasten und auch die Internetverbindung der Studierenden. Und die Probeklausur ist sowieso egal, womit Sie arbeiten, ob mit dem Moodle-Test, ob mit Ilias, ob Sie die Aktivität-Aufgabe verwenden in Moodle, ist immer eine gute Variante, um sich vorab nochmal mit dem System vertraut zu machen, um eventuelle Probleme vorher zu erkennen und zu lösen. Ähm, wir würden Sie auch herzlich bitten, ähm, uns vom E-Learning-Service immer Bescheid zu geben, wenn Sie eine Probeklausur oder auch eine richtige Klausur äh, planen. Wir haben das hier oben auch nochmal hingeschrieben, dass Sie uns da den Ansprechpartner, Klausurtermin, Ort und so weiter schreiben, damit wir wirklich unsere Systeme im Blick haben können und auch gewarnt sind, vorbereitet sind, wenn es plötzlich arme, verzweifelte Studierende anrufen und Probleme haben, dass wir ein bisschen Bescheid wissen was gerade geprüft wird. Ja, in dem Sinne helfen Sie uns und Ihren Studierenden auch, wenn Sie den Testbeginn, was gerade so die Problem, äh, diese Problemstellen sind, den Testbeginn ein wenig strecken. Also sei es, dass schon die Anmeldung in Moodle oder auch in EDIAS äh, nicht für alle Punkt eine Minute vor Testbeginn erfolgt, sondern gern auch schon fünf oder zehn Minuten vorher. Das ist der erste Knackpunkt. Und der zweite Knackpunkt ist der Klick auf diese Aktivität Test. Das wirklich, na, gerade wenn Sie mit größeren Studentenzahlen arbeiten, sprich über 50, manche von Ihnen haben ja bis 300, 500 Studierende, dass Sie da nach Möglichkeit gestaffelt äh, den Testbeginn einstellen, vielleicht auch gar mit Gruppen arbeiten, um wirklich, wirklich da einen Stau, einen hoffentlich nicht, aber Systemausfall nicht ähm, provozieren damit. Ähm, ja, ach, noch ein Hinweis möchte ich Ihnen gerne geben, wenn Sie dann hier in Moodle einen Test erstellen wollen für die Klausur, erstellen Sie den wirklich gern auch in Ihrem gewohnten Moodle-Kurs, wo Sie schon Ihre Veranstaltung mit durchführen, dann sind die Studenten auch beruhigt, da wissen genau, ja, ich gehe in meinen üblichen Kurs, da wird dann auch der Test stattfinden, dass Sie bitte keine äh, neuen Kurse bei uns beantragen, dass das dann auch nicht zu Geisterkursen werden, die nur für diese einmalige äh, Aktivität genutzt werden. Das spart nämlich auch unsere Speicherkapazitäten. Und ich sehe, im Chat hat sich noch ein wenig was getan. Da wurde gefragt nach einer Einschätzung zu so Ilias versus Moodle. Um, da möchte ich auch gern unsere, unseren Hilfekurs, unsere Online-Prüfung-Infokurs dazu nehmen. Wir haben nämlich auch einen Abschnitt dazu erstellt, der sich auch mit der Frage ein bisschen befasst, was kann Elias, was kann der Test in Moodle? Im Grunde können beide die üblichen Funktionen, also Fragen und Antworten mischen, viele Fragetypen automatisch auswerten, Zeitverlängerungen geben. Wir haben für beide Systeme Anleitungen geschrieben. Ähm, was ILIAS an Vorteil hat, dass die Fragen mit zusätzlichem Material oder Texten besser, schöner, umfangreicher äh, auszustatten sind. Gerade wenn Sie vielleicht doch im sagen wir mal, mathematischen Bereich vielleicht unterwegs sind oder auch mit Bildern arbeiten, macht sich das auf ILIAS wesentlich schöner. Ähm, die Bekanntheit liegt eindeutig aber bei Moodle, was eben daraus resultiert, dass Moodle auch unsere Lernplattform ist, wo jetzt nahezu jeder Studierende mit unterwegs ist. Ähm, ja, bei Ilias hat den kleinen Nachteil, dass eine VPN-Verbindung notwendig ist. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich würde es fast nicht als großes Problem einschätzen, denn ähm, da ja auch die Bibliotheken schon eine Weile geschlossen haben, benötigt der Studierende ja auch eine VPN-Verbindung, um sich beispielsweise E-Books ausleihen zu können. Es kann also durchaus sein, dass schon vermehrt der VPN-Client äh, installiert wurde und verwendet wurde. Ansonsten ist das auch relativ schnell erledigt. Da gehe ich mal kurz in unseren ilias bereich Wir haben hier auch einen kleinen Hinweis dazu geschrieben und auch eine Verlinkung zu den Seiten der Kollegen des orz mit eingesetzt, wo man den Client problemlos herunterladen und installieren kann. Das ist auch eine Step-by-Step-Anleitung mit dabei. Ich persönlich bin aber pro Ilias, weil ich das System einfach da schöner finde, um gerade auch längerfristig mit Prüfung zu arbeiten. Wer ist von Ihnen nicht so so sehr kennt vielleicht auch der Hinweis, nächste Woche gebe ich Schulung speziell zu Inias Können Sie es sich auch gerne mit anschauen, lade ich Sie herzlich mit ein. Es ist da einfach schöner aufgebaut und übersichtlicher, da es wirklich nur dort um den Test, um Prüfungen geht und es schöner sortiert, geordnet werden kann, eben für mehrere Semester. Denn hier arbeiten Sie ja doch mit diesen einzelnen Kursen, wo eben der Test mit drin ist, und ähm, haben dann immer eine Abgrenzung, wenn sie dann auch in einem neuen Bereich mit einem neuen Test und Kurs arbeiten, dass sie doch eine schwierigere Hin- und Herschieberei, Kopiererei haben, wo es in ihr jetzt einfach schöner und eleganter gelöst ist. Ähm, dann schaue ich noch eine Frage oder ein Hinweis, man müsste keine mobilen Geräte benutzen, egal welche Fragentypen im Test vorkommen. Ja, also grundsätzlich, äh, wir können es natürlich keinem verbieten, mobile Geräte zu benutzen. Das ist jedem seine Sache. Wir können nur Empfehlungen aussprechen und wir wissen, dass es eben bei den meisten Mobilgeräten zu Problemen kommt bei Drag and Drop. Aufgaben bzw. Zuordnungsaufgaben, dass das einfach nicht äh, auf diesen Touchscreens möglich ist zu lösen, dass das Verschieben der Antworten nicht funktioniert. Deswegen ähm, in der Regel mit Laptop oder Rechner arbeiten allein schon, um auch einen großen Monitor zu haben und alles richtig erkennen zu können. Wenn Sie aber überhaupt auch nicht mit diesen Fragetypen arbeiten, spricht natürlich auch nichts gegen eine Verwendung von mobilen Geräten. Es, wir müssen nur allgemein darauf hinweisen, dass Sie da Bescheid wissen. Ähm, ja. Ich Danach, hätte den, noch zwei ähm, ja? Fragen, wenn wir noch die Zeit haben. Ja, wir ähm, haben noch Zeit. Okay, super. Ähm, und zwar geht es einmal äh, darum. Sie hatten vor uns gesagt, äh, dass man, wenn wir größere Gruppen haben, dass wir damit ähm, ja mehreren Gruppen arbeiten sollen, die sich quasi zeitversetzt dann ähm, reinwählen und die äh, genau und die Klausur dann bearbeiten. Muss ich das dann auch bei der Testöffnung ähm, und Schließung? Ähm, beachten, dass ich quasi, also wir haben in einem Kurs haben wir drei, über 300 und in dem anderen Kurs 160 Teilnehmer, dass ich das dann eben auch auf diese gesamte Testöffnung und Schließzeiten äh, quasi mit ähm, ja ich, ich, bedenke, ich oder kann ich das auch wieder gruppenspezifisch eingeben? Ja, also Sie haben da zwei Varianten, wie Sie arbeiten können. Entweder mm. erstellen Sie für jede Gruppe so einen einzelnen Test, ja. äh, wo Sie ja das eh schon dann eingeben können, ne, wo ja dann wirklich mhm. pro Test pro Gruppe diese Testöffnung und Schließung gilt. Oder wenn Sie sich erinnern, wir hatten hier auf der rechten Seite die Gruppenänderung. Genau. Ne, wenn Sie also nur ja. mit einem Test arbeiten und wo Sie dann wirklich sagen, Gruppe 1, 2, 3, da beginnt mhm. der Test erst um so und so viel Uhr. Alles klar. Entweder so gibt, oder so. Mh. Und gibt es eine Empfehlung, wie groß die Gruppen sein sollten? Ja, also, also ja. Moodle hält vermutlich, Müssen wir sagen, wir können, wir können nie exakte Zahlen sagen, ja. das ist einfach unmöglich, aber ähm, so wie Ilias auch so 200, absolut, absolut zeitgleich, muss man dazu sagen, absolut zeitgleich, gut aus, no, mhm. also das könnten Sie gern so als Orientierung nehmen. Etwa 200 oh. Personen. Es ist halt wirklich immer mhm. der Knackpunkt, wenn wirklich 200 Personen in ziemlich genau der gleichen Zeit, in der gleichen Sekunde, innerhalb von fünf Sekunden auf diesen einen Button Test beginnen klicken, mhm. dass da das System in Straucheln geraten kann. Ja. Innerhalb des Testes okay. ist es dann kaum mehr ein Problem. Mhm. Okay. Um. Und meine andere Frage geht, wenn jetzt beispielsweise ein Student, eine Studentin Probleme hat mit der Internetverbindung und äh, quasi die Internetverbindung abbricht äh, und sich dann wieder neu einwählt in den Test, gilt der Test dann als abgegeben und das ist dann ein neuer Versuch oder wird der vorherige Test äh, gespeichert und man kann an gleicher Stelle quasi wieder einsetzen? Ja, ähm ist wirklich so, wenn der Test, warum auch immer, irgendwie abgebrochen wird, egal ja. ob man selber auf Schließen gedrückt wird, also vom Browser wohlgemerkt, oder eben ja. die Internetleitung weg ist, die Zeit läuft runter. Ähm, ja. Derjenige kann sich dann auch an einem anderen Gerät anmelden und würde an der zuletzt gespeicherten Stelle fortsetzen. Mhm. Ähm, und dafür wäre dann eben auch der Fall zum Beispiel zu einer individuellen Nutzeränderung für eine Zeitverlängerung gegeben, aber es läuft einfach weiter runter, weil das Moodle gar nicht registriert, ob das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht worden ja. ist. Alles klar, okay. Und dafür kann ich ja dann aber eben Telefonnummer angeben und dann genau. Genau. entsprechend noch mal ändern. Ja, Okay. Mhm. vielleicht auch da der Hinweis, wenn es doch mal ein außerordentliches Problem ist, ein ungewöhnliches, lassen Sie sich gern Angaben geben, welchen Browser der Prüfling benutzt, zu welcher Zeit das war und vielleicht auch ein Screenshot, denn dann könnten ja. Sie vielleicht uns das vom E-Learning auch mit zuspielen. Ähm, dann könnten wir auch dann schauen, warum das Problem entstanden ist, ob man da irgendwas lösen kann, ähm, auch einfach in Hinsicht, dass wir das System weiter optimieren können, über Probleme gleich Bescheid wissen. Ja, ja. Vielleicht auch da der Hinweis, wir freuen uns immer gern, ob nun nur negatives oder positives Feedback von Ihnen als Lehrende, denn wir geben ja nun Ihnen Beratung, Empfehlungen und sind sehr auf Sie als Lehrende angewiesen, dass Sie uns Feedback geben, das und das hat gut funktioniert oder das hat jetzt doch nicht so funktioniert, da hat sich das Problem mit aufgetan, denn erst durch Ihr Feedback können wir unsere Beratung anpassen und besser optimieren. Und ich möchte doch nochmal zurückkommen. Ähm, da war noch eine Frage. Ja, da können wir gerne im Anschluss nochmal sprechen. Da könnt ihr gerne im Raum mitbleiben. Und da gab noch die Frage zum Importieren von Tests aus anderen Kursen. Ähm, da wurde auch gefragt, wie das auch funktioniert. Ähm, da möchte ich vorher noch ganz kurz auf unseren Lehre -Digital Hilfe digitalhilfekurs hinweisen. Denn es gibt hier auch eine Anleitung, wo es beschrieben ist, wie Sie eine Aktivität kopieren können. Oder vielleicht nehme ich mal die Suchfunktion. Hier haben wir jetzt Aktivität in einem anderen Kurs kopieren. Den Link setze ich Ihnen mal hier in den Chat mit hinein. Da wird gezeigt, wie Sie aus einem Kurs eine Aktivität, sei es nun der Test oder eine andere Aktivität, sichern und in einem anderen Kurs wieder herstellen können, worauf Sie achten müssen, ob zum Beispiel die Teilnehmer mitgenommen werden sollen, die Teilnehmerinhalte oder nicht. Wie das also funktioniert. Ich sag mal, innerhalb eines Kurses ist die Testkopie ganz simpel. Ja. Die können dann einfach, zum Beispiel wenn wir diesen Geografie-Test hier kopieren wollen, auf die Bearbeitung gehen und dann hier duplizieren, auswählen. Dann dauert das einen kleinen Moment, der ist ein bisschen größer. So Und schon haben wir die Kopie da, die natürlich dann leer ist, also nicht schon... Äh, Teilnehmer oder Durchläufe mit beinhaltet. Das muss man natürlich dazu sagen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gern noch Fragen Ihrerseits. Ich glaube, der Link, der funktioniert nicht. Also ich komme da nicht auf dieses äh, Dokument. Nicht? Also, da ist tatsächlich ein Leerzeichen und da muss man da auch so angeben in der... Also Sie müssten auch in Moodle erstmal angemeldet sein. Vielleicht das noch? Man muss das ja, kopieren ja, und die letzte genau. Zeile mitkopieren. Ach, Publix, ja. das hat Kopieren von der App mitkopieren und da ist dazwischen ein Leerzeichen. Ja. also muss so mitkopieren. Ach, dann hat es das System nicht erkannt. Dankeschön für die Hinweise. <lacht> Ansonsten... Ist es vielleicht nochmal Anregung, wirklich in unseren Hilfekurs mit hineinzuschauen, wo wir eben auch diese Anleitung hier mit dabei haben? Jo. Ansonsten, wenn es Ihrerseits keine Fragen mehr gibt. Noch eine, ja? Ja, wäre es möglich? Also ist es möglich, einen Test einmal durchzuspielen? Also, wenn man zum Beispiel eigenen Status auf vom, ähm, Trainerin auf ähm, eingeschriebene Nutzerinnen äh, um? Ja, ja, das hatte ich schon mal erwähnt. Also äh, das durchspielen können Sie ja einerseits mit dieser Vorschau-Option hier auf der rechten Seite. Dann sieht es ja auch schon aus wie der richtige Test. Mhm. Ne? Ähm, ja, Sie können natürlich auch die Rolle wechseln als Teilnehmer. Trotzdem werden aber wirklich auch Ihre Ergebnisse und Daten nicht gespeichert, auch wenn Sie die Rolle wechseln. Mhm. Und da bräuchten Sie wirklich, wenn Sie das richtig als richtiger Teilnehmer durchlaufen wollen, mit Ergebnissen, einen Kollegen, Kollegin, eine Hilfskraft, die dort als Teilnehmer wirklich mal das durchläuft. Alles klar, danke schön. Gerne. Jo, dann würde ich mich ansonsten bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie hier die Schulung besucht haben. Ich darf immer noch gern auf unsere Hilfsangebote und auf unsere weiteren Schulungstermine hinweisen. Würde ich mich gern freuen, wenn Sie auch zu einer offenen Sprechstunde hier mit hinzukommen. Hier können Sie sich nämlich auch gern mit uns vom e-Learning-Service oder mit anderen Kollegen und Kolleginnen austauschen über Ihr Vorhaben, sich vielleicht ein bisschen Inspiration holen oder einfach mal mit uns Ihre Idee, Ihr Anliegen besprechen. Da müssten Sie sich auch bitte anmelden. Wenn Sie hier unseren Blogbeitrag öffnen, ist jeder Termin entsprechend verlinkt auf das Weiterbildungsportal, wo dann eine Anmeldung möglich ist. Ja, Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Prüfungen. Da geben Sie uns gern Feedback. Und vielen Dank für Ihr Interesse bei Fragen, gern an eLearning-Service, eLearning-Leipzig.de.